Freunde der Virtual-Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Demio special Und ja, wir durften vorab Roots of Evil antesten und das ist der dritte Teil der Demio serie Und ja, ich freue mich tierisch darauf. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich noch nichts davon gespielt. Wir spielen gleich erst noch und mit wir meine ich Chris Reality und Eiertoaster VR. Wir sind heute zu dritt und ja, wer die beiden Kanäle nicht kennt, unten in der Beschreibung sind sie verlinkt. Also gerne mal auf die Kanäle gehen und ja, man... Da lassen, da werden sie sich mit Sicherheit freuen. Ja, was ist neu an dem äh, ja, dritten Update, sage ich einfach mal, oder dritten ja, DLC? Wir haben jetzt eine Oberflächenmap, das ist der Durchwald. Und ja, vom Setting oder von der Story her ist es so, dass äh, Droiden eine böse Kreatur gefangen genommen haben und äh, die versuchen, im Zaum zu halten. Und äh, ja, ob denen das wirklich gelungen ist, werden wir herausfinden oder ob sie dann uns feindselig äh, gesinnt sind, weil sie korrumpiert sind. So sieht es wahrscheinlich aus, dass sie jetzt äh, feindselig uns gegenübertreten treten und äh, ja, wir sie bekämpfen müssen. Also so vom, von der Story her, mal im Groben. Und dann gibt es eine neue Heldenklasse, das ist der Bade Und ja, der Bade ist halt, ja, vom Mittelalter her kenne ich den so, Er hat äh, ja, fröhliche Lieder gesungen und die Leute unterhalten, dafür Geld bekommen. Also es war halt ein, eine One-Man-Show, sage ich einfach mal. Und ja, das ist jetzt der Champion, die Spielerklasse, die wir jetzt auch nutzen können, um die Gegner zu besiegen. Und der Bade ist halt einmal mit einem Dolch ausgestattet als Angriff. Dann kann er Lieder singen, um die Mitstreiter zu stärken, die Gegner zu schwächen oder ja, zum Schweigen zu bringen, habe ich so gelesen. Und äh, dann kann er noch einen Wind heraufbeschwören, was auch immer der Wind dann ausrichtet, aber Schaden anrichtet. Die Gegner weggeweht, äh, weiß ich noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Werden wir aber gleich im Gameplay natürlich herausfinden. Ich bin auch gespannt, wie es vom, ja, vom Stärkefaktor aussieht. Also wie stark sind die Gegner, weil beim Rattenkönig war es ja so heftig, dass wir das gar nicht mehr äh, gepackt haben. Und ja, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Schauen wir uns mal ganz kurz die Steam-Seite an, damit wir ganz kurz mal auch darauf eingehen können. Das Spiel kostet 24,99 Euro, hat jetzt drei Abenteuer und äh, ich finde es echt gut, dass äh, der dritte Teil jetzt auch noch umsonst erschienen ist. Die hätten natürlich auch ein DLC daraus machen können, aber ist äh, vollkommen kostenlos. Für 24,99 hat man hier echt verdammt viel Spaß. Man kann viel Spielzeit äh, rein investieren und es sind auch noch mehrere Updates geplant. Ähm, 2022 soll wohl so eine Art Lobby erscheinen, wenn man nicht spielt, dass man halt in der Lobby halt Leute auch treffen kann, äh, den Charakter anpassen kann und so weiter und so fort. Das ist äh, alles noch geplant. Äh, was es sonst noch so gibt äh, an Updates, das werden wir dann natürlich äh, zur gegebenen Zeit dann in der VR-News-Sendung auch nochmal präsentieren und euch mitteilen, wenn wir da Neuigkeiten haben. Und äh, ja, wir haben einen Online-Koop-Modus und wir haben einen Einzelspieler-Modus. Äh, alle VR-Headsets werden so unterstützt, alle gängigen hier von Steam VR. Dann haben wir auch die Möglichkeit, Crossplay äh, zu nutzen. Das heißt, wir können auch mit Questplayern zusammenspielen. Und das ist natürlich auch verdammt gut und wichtig, meiner Meinung nach. Es ist wie bei After the Fall, also dieses Crossplay bekommt immer mehr Aufmerksamkeit und äh, wird unterstützt. Von daher äh, echt top. So was brauchen wir in VR, äh, dass wir nicht da auch noch eine Spaltung bekommen ne, zwischen äh, verschiedenen VR-Fronten. Das wäre echt blöd. Von daher ist es cool, dass die Spiele jetzt immer für alle, ja... Alle Bereiche angeboten werden und äh, jede, ja, jede Plattform halt dann auch mit, mit seiner Plattform spielen kann, aber auch mit der äh, Plattform der anderen äh, Mitspieler dann zusammenspielen kann. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ja Leute, ich finde 2499 nicht so viel für dieses Game. Es sind äh, noch super viele Neuigkeiten geplant, äh, ja neue Updates geplant und ähm, selbst wenn das DLC jetzt 2,99 bis 5 Euro gekostet hätte, hätte, glaube ich, keiner gemeckert. Ganz ehrlich, ähm, die machen hier einen echt guten Job. Mir macht das Spiel Spaß und ja, mehr, mehr brauchst du ja auch gar nicht machen. Ne? Jetzt bin ich aber erstmal gespannt, wie wir uns in äh, ja, Roots of Evil schlagen. Ne? Wurzeln des Bösen und ob wir die äh, Wurzeln auch rausreißen können oder ob wir aus dem Wald vertrieben werden. Bleibt abzuwarten. Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. Das ich bin so, ich werde ja. an dieser Stelle vielleicht nochmal, oder Chris, ich soll die Geschichte vorlesen. Vielleicht. Soll ich, soll ich machen. Äh, kann ich die jetzt noch sehen? Das ist gar nicht. Ja. Das Buch Was? siehst du nicht mehr? Ach so, ja. Die Wurzeln des du Bösen. Du, du liest doch nochmal vor, würde ich sagen. So, also, wir sind ja jetzt hier. Buch 3 mittlerweile, ne? Wurzeln. Ja. Wurzeln des Bösen. Der Trüchwald ist ein scheußlicher Ort und jeder, der ihn betritt, nimmt Schaden. Er ist die Heimat der Trüch-Truiden eines Zirkels mit nur einer Aufgabe: den Herrn der Wurzeln in Ketten zu halten. Doch nun drängen dich Elfengaster tief in den Wald vorzudringen, um das Grab der Rebellenführerin Ralma zu suchen und ihren Geist zu befreien. Doch um es zu finden, musst du überleben: nicht nur den Herrn der Wurzeln, sondern auch die Druidenanführerin Mutter Si. Nach Jahrzehnten als Hüterin des Herrn der Wurzeln forderte diese Aufgabe ihren Tribut und sie verliert, verlor dem Verstand. Nicht jedoch ihre okkulten Fähigkeiten oder ihren Hass auf Eindringlinge. Sei dir bewusst, auch wenn sie alt und müde wirkt, hat sie kein Problem damit, ein Leben zu nehmen. Hört, hört. Das ist ja. Das hört sich, an, an, hört sich interessant an. Diese, diese Mütter. Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau, da schauen wir mal, wie weit wir heute kommen, ne? Warte ich mal ich sagen. bin gespannt. Also, hier sieht schon genau. echt schön aus, der Eingang hier. Also, ja, man ist so ne? hab ich, hab ich schon gesagt Mal was offenes, offenes. Ein bisschen bunter ja, ist ja. es, ne? Genau. Richtig. Schön. Da geht Ritter Sporn. Der sieht aber cool aus, ne? Also, ist schon echt mega. Ja, wie in Richter Bade. So, soll ich reingehen? Ja, bitte. Wir bitten darum, Chris. Ja, <lacht> The silence on the first floor wow. is almost like a vacuum, without even the slightest. Sie nicht die Türen, ne? Aber. But I assure you that screams of agony are sure to be heard soon. Sind das Türen jetzt hier die Dinger? Das Sind denke ich mal Türen, ne? Wie das aussieht, die Holzdinger. Nee, das ist alles frei, das ist ja Wald, genau. Ich glaube, da gibt's keine Türen. Nee, glaub, ich glaube, ich kann auch sein, dass das man die. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Kann, kann ja. gut sein, dass wir die kaputt machen müssen, vielleicht ja. durch einen Angriff. Ach so, du meint die Haupttür. Die dann auch nee, nee, diese, ah, nee, diese, ja, diese Holzgeflecht. Ach, das habe ich, hab ich gar nicht gesehen. Jetzt. Das kann sein. Müssen wir ja. darauf zugehen. Du bist sowieso so. noch dran, Chris. Ja. Ja, nach links oder rechts? Ich wollte sagen, erstmal nach links, wa? Hier ja, hätte man nämlich schon mal äh, irgendwas Feines. Ja, mach mal. Okay. Oh, ja, das ah, ist was Feines. Das war besonders fein. Da ist was Feines. Was <lacht> Feines das ist da? Ja. Wurzelbiest. Hm. Wirbelsturm-Hymne hätte ich. Ja, das wird. nee, das bringt nichts. Hab ich zu weit entfernt. Die äh, Wirbelsturm-Hymne musst du vor dir setzen und die bewegt sich permanent über die Karte hin und her. Das ist natürlich praktisch. Ja, komm. Aber äh, willst du das jetzt schon nutzen? Ich weiß, das Getting geht. Windy. Ja, das braucht ein Ding. Ei, geil. Schau und der bewegt was, ne? sich gleich. Geiles Ding. Guck mal da oben, ne? Die Wolken und sowas. Ja, das ja, sieht cool. schon. Das, das sieht cool wieder. aus. Haben sie, haben sie schön gemacht. Nö. Okay. Also, ich bin, ich ich Wie viel HP haben die? Na, die haben nicht viel. Sieben. Sieben. Ah, die Tupac, ist, Tupac ist Jäger, ne? Ja, ja, basta. Jäger. Ein Kriegerhammer, das ist auch top. Man bringe mir den Jäger. Die sehen auch gut aus hier. Jägermeister. Oh ja, die sehen richtig gut aus. Schön. Oh, da ist ja noch ein kleiner Kerl weißt du, Was ist das denn für ein Fratz? Wahnsinniger Goblin. Ach ja, der sieht ja cool aus. So, ich nehme mal ich meine, hier trägt immer die Fähigkeiten. Das ist ganz cool. Oh, ja. oh, schönes Ding. My bow is ready. My bow is ready. So, da wollen wir mal bauen, oder? Haben, was haben wir denn? Ach, der hat gleich zwei Angriffspunkte gekostet. Pfeil, guck mal. Jetzt muss ich aber erstmal schauen, wie viel die noch haben. Vier, sieben... Das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Dann den baller mal weg. Okay. Genau, also Wurzelbäckchen sind neu und Droiden, Bogenschütze. Warte mal, ich glaube, den gab's schon, Der ist auch neu. Oh, der macht nass. Warte auch immer, der das Teil ist. Ah, da wo nass ist. Kommt ein Wurzelhund. Ach, schön. Oh, der Bade ist gleich auch schon am. Ich hoffe, du hast noch eine Karte. Denke ich mal schon. Ja. Und der ist K.O. Okay. Den ich Baden hat's dahin gerafft. Ich noch selber heilen, oder? Nee, ne? Dann ich. Nee, wir können gleich den gleichen Alter geben. Oder ne, man braucht nur hin, ne? I feel much hätte ich Vielen Dank. Nee, Draufspringen, drauf <lacht> naja, ist okay. Ist kein Problem. So. Könnte ich dann gleich noch nehmen? Heilhagel. Dreimal drei er schon gut an? <lacht> ja, wir sind <lacht> <lacht> gerade angefangen, schon sind wir am Krebsen hier, ey. Es nicht leichter, man hat jetzt schon beim zweiten. Äh, äh, Gartenkönig hat hier auch seinen. I will vanquish you! Schwier Schwierigkeitsgrad, ihr habt. Ja. Ach komm, ich nehm die Karte Major. Oh nicht tot. Oh, den Wow, der war knapp, der war knapp. Sehr gut. <lacht> okay, jetzt hast als halt Knochen. I will vanquish you, ready to hunt. Ready to hunt. Okay, den Kanal mal direkt weg hier. Ausgeworfen ein Wurzelgewind. Okay. My aim is true. Wunderbar. Holzener Knochen. Jetzt können wir uns einen äh, Wurzelhund schnappen. Have ne? Arms of steel. Ja. So den kann ich auch noch Ach, die Körper habt ihr alle bekommen, ja? Nee, okay, ich, ich gerade. noch nicht. 7, 10. Okay. Komm. Ich will Warum nicht zwei Stärker? Hm. Wenn man es gebrauchen so. kann, kriegt man es eh nicht. So. Der Rittersporn ist dran. Ja. My Wounds are healing. Ich will da nur singen. Aber ja, der, der Wirbelsturm macht nicht viel hier, oder? Ich, ich weiß nicht, wie der sich bewegt, ja. Eben, eben hat er, äh, in unserer Testrunde, hat er sich mal ganz kurz bewegt über die Map. Mhm. Ich nicht. Ja, steuern kann man den ja nicht, ne? Also. Ach, Guck mal. Was so, ah. ja. ist man durch die Türen? Spezialfähigkeit, da kommt der Nebel Bogenschützer oh. Ich glaube ja. ich hätte wieder meinen Assassin nehmen sollen Da ist doch ein Wurzelhund ne? Ah du bist noch dran, okay Den hole ich mir gleich Mit den hölzernen Knochen my song of recovery genau wir können einen oder du musst du musst in die waffe in die in die, in diese fitze musst du den stecken genau ins wasser werden muss ich rein hier nee, du hast kannst die hölzerne der karte nicht ne Hölzerne knochen nein du kannst ja aber auch zähmen, du kannst einen auch damit ist egal find the courage within ich bin so mutig auf einmal. Ich fühle mich da echt <lacht> kräftiger. Yes! yes. <lacht> Übermutig. So. so. ich bin dran. da. Da man sich hier, hier zwei vielleicht. Holzköpfe. Ich muss jetzt. Wir stehen ja mitten vor der Corona ja. das ist Wir müssen ja irgendwas mal weg irgendwie. Ich werde vielleicht mal. Ich kann ich jetzt den Hund sehen, mal. Ist hier noch ein Wurzelhund irgendwo? Ist hier ein Wurzelhund? Nee. Ja, hier, vor dir. Hier. Das ist ein Wurzelhund? Äh, hier. Nee, man, guck mal. Ah ja, den nehme ich nämlich nehm jetzt mal. Freundliche Sachen, guck. Der Wurzelhund ist ein freundliches Tier. Und jetzt greift er nämlich unsere Kollegen an hier. Zumindest werde ich mich mal. Was meine Rüstung hier? Oh ja, Rüstung I ist ganz is wichtig. So, jetzt werde ich den mal direkt angreifen hier. Mit zwei. Bow ready. Bow is ready, okay. Und dann werde ich einmal nach vorne gehen. Ich wollte eigentlich einen Wurzelhund beschwören. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Geht das? Ja, guck mal. Zwei Wurzelhunde. Und jetzt muss ich mal schauen was lohnt sich noch anzugreifen den hier Liss. vorne direkt, den hier vorne Knall mal weg A little too. Cool, My Which means monster Aber der Sturm bringt ja doch ein bisschen was, ne? Der bleibt lange, ne? Ja, da musst du nur mal ein bisschen was treffen <lacht> Den, den Bogenschützen, schnappe ich mir gleich. Ja. Zack. Ja, das das ist ja schön. Unsere Hunde rasten aus gerade. <lacht> no so, ja. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich mit denen großartig angreifen kann, aber ich kann. Doch, doch du, der probieren. hat ein Dolch, der hat ein Dolch. Ja. Mhm. Ja. Oh. Machen wir nochmal. Kommt zwei Schwerter jetzt. Ist halt dir gegönnt. Nein. Jetzt, jetzt. noch der Knochen. Ja, direkt in so eine Fitze gleich rein. This ends now. Ja, den Bogenschützen müssen wir auch noch loswerden. Ja, ja, den, den, den nehme ich gleich ins Visier. Ja. Ich kann jetzt nur direkt angreifen hier. Zwei Schwerter Ah, der macht gut Schaden, der Krieger, ne? Hm. Ja, ja, der ist echt. Bringt der Mut jetzt irgendwas? Oder stärkt die Mut eines Verbündeten in drei Phasen? Mehr Schaden, glaube ich, war das, ne? Oder? Der kann mehr Schaden ab, meine ich. Achso, okay, dann habe ich doch Meine Richtige ich zumindest. Gemacht, ne? Du nimmst einen Schaden weniger, mutig. Okay, sehr gut. Mutig eins. Das ist gut. Die Frage ist halt immer, wenn ich jetzt direkt hier stehen bleibe, ne? Da bin ich ja mittendrin, das ist natürlich auch doof eigentlich. Ja, ne? ich bin Aber drin, du hast ja, ja eigentlich gute Rüstung, ne? Ja, ich habe gute Rüstung eigentlich. Ne? Ja, du, du, bist, du bist ja ein Th theoretisch wie ein Tank. Ja. Ein Titan. Ready. Wo ist denn der Sturm? Ready ja. hat sich aufgelöst, ne? Wahrscheinlich. Da ja. Ja, kommt zwei Schwerter. Let's go. Ja, Straight. Straight out of the Jetzt aber, komm! Jetzt doppelt. Da hinten ist Bogenschütze, ne? haben wir gesehen. Just like okay. okay. Monster Tom. Boah, ja, der Der blockt aber gut ab, du. Ja. <lacht> mhm. Top. <lacht> da wollte ich gleich hier runtergehen. Da wollte ich den Hund gleich spawnen lassen. Wäre cool, wenn man den Hunden auch noch Befehle geben könnte, ne? Wen die angreifen sollen. Schön abrichten. Kann ich das von hier auch machen? Oder muss ich hingehen? Nee, äh, ich, ich habe den eben geworfen über ein paar... Äh, ich, aber von da ist... Äh, hier ist aber auch nee, noch einer, guck mal. Hier. Ach da. Probieren ja, wir okay. da hin? Sehr gut. Wir haben eine, eine Hundearmee. <lacht> hm. so kann ich jetzt hier irgendwas angreifen? Hm. Is what will save us. Ach, guck mal Mut, Mutig 2 ist er jetzt. Mutig ah, das heißt, ein, ein Schaden mehr und äh, ein Schaden mehr einstecken, okay. Vielleicht bringt ja was. Ah, das ist gut. So, also kann ich euch gut. kann ich euch schöne Buffs geben. Ja, also du bist mehr so ein Supporter, ne? Das ist, das ist okay. Ihr macht das schon. Und du kannst uns ein paar Liedchen trellern. Yeah. <lacht> bin ich dran, ja. Ne, der dran, Chris ist noch. Ja, ist klar. Oh. Echt? Nee. Doch, oder? Doch, aber Doch bei dir ja, ist noch ein Pfeil. Jetzt hat mich jetzt nämlich verguckt. Der hat sich nämlich mit meiner Spielfigur verlagert, der Pfeil, deswegen dachte ich, ich bin dran. So, jetzt erstmal rüsten. So, und jetzt kann ich nur direkt angreifen und so nehme ich mal. Die Frage ist: da Merkt das Spiel, dass wir jetzt zu dritt spielen und, haben, und generiert weniger Gegner? <lacht> Bis jetzt gehen sie noch, ne? Du bist in den zweiten, was da für Gegner horten wollen. Ja, ja. Sehr schön. So. Ready. Komm jetzt, mit einem Schlag muss der weg sein. Zwei, jawoll! Oh, also. Sehr schön. Bam, weg. Die so, was haben wir Wir haben Spinnen und dann haben wir so einen Droiden Bogenschütze. den knall ich direkt weg. Da ja, sind zwei ja. Just like. Okay. Monster. Ah, Dom, plus eins. Jetzt kommen die nächsten hier. Oh, die Hunde sind Gold wert. Ja. Zack. festen Biss. <lacht> Wir haben auch keine Angst, ne? Vorsicht, <Nee? lacht> los! Wie viel haben da? Kann ich denn noch an... Was ist eigentlich, wenn ich von hinten angreife, mache ich da auch mehr Schaden? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht nur, du mal bist ja. Ja, ja. das hier in hm. Drei ist aber nicht schlecht, finde okay. ich. Oh, da ist ein ganz Und? großer Gegner. Bachmar. Bachmar ah, ist nicht gut. Bachmar? Also So, jetzt wo ist der Gegner hier. Der große da, guck mal. <lacht> Na, hier ist noch ein Wurzelhund. Ach hier. Ach du. Hier ist erstmal eine Kiste. Hier können wir uns erstmal schnappen, oder? Ja, ja, ja. Vielleicht kommt da noch die eine oder andere gute Karte. Ey, das, das, jeden Fall. das ist ein Pferd, ey, das ist ja Wahnsinn. Krafttrank. Feinde aufspüren. Ich der I'm ready to Fähnchen. go. Balliste, das Balliste ist gut. Das ist so eine Art Seefährt, ne? Balliste ist gut. durchlade Balliste könnt man theoretisch ähm, kannst du dich noch zurückziehen? Da könnten wir die hier hinstellen in Ruhe. Da können die Gegner nämlich kommen und die Ballisten schießen ja pro Runde immer, ne? Die schießen immer ganz gut, ja, ja. Ich habe nämlich auch eine, da wollte ich die hier hinknallen. Das Vieh kann Feuer spucken, ne? Das ist schlecht. Dann, so, wenn wir den da hier hinlocken, können wir auch noch mal die Öllampe aktivieren. Ich glaube, es bewegt sich noch nicht bis jetzt, oder? Bis jetzt Ach, noch nicht, ne. Nee. Aber der wird jetzt von unseren Hunden angetriggert. Oh. Da ist noch eine Spinne. Oh, wir werden von hinten angegriffen. Scheiße. Ähm... Soll ich die da hinstellen, die Balliste? dass ich die hier mit hinstelle jetzt. Ja, ich würde die, würd die hier so hinpacken, oder? Dann, ja. kann, dann kann die nach da schießen und nach da. Richtig. Ich mach nochmal das Spinnenei kaputt, da kommen nämlich dann keine Spinnen mehr. Doch, da kommt, aber wenn du das kaputt, kaputt machst, kommt, genau dann kommt was. Achso, da ja, verziehe ich mich mhm. erst. Warte ja. mal, ich kann kann ich dir noch einen Buff geben? Ist nicht. Wäre gut, wenn du mir noch einen Buff geben kannst. Nee, die Runde ist schon vorbei. Okay, dann wäre gut, wenn der Eiertoaster. Das okay. äh, die Karte hier, ja, da habe ich nämlich einen Kraftpunkt mehr, dauerhaft. Sehr gut. So, und jetzt. Die Frage ist: Bohren ich jetzt vor? Also, da. Hm, da stehe ich mittendrin, ne? Mhm. Du, du solltest dich, dich auch nochmal ausrüsten. Hier, du hast keine Rüstung mehr an. Ja, du oh, hast recht, ja. Das wichtigste von dem. Ja. So, jetzt ich bleib am besten erstmal hier. Mhm. Bleib mal, ich bleib mal hier stehen. So. Ready. Vielleicht kann der Tupac den mit den Pfeilen hier ein bisschen näher treten. Ich, ich müsste jetzt erstmal abhauen, oder? Du müsstest erstmal von der Dreck her. So. Und dann. Muss bloß nicht in der Ecke drängen lassen, ne? 10, 3. Komm, den kann ich mit einem Schuss, glaube ich, wegmachen. Und Zack, wunderbar. Have some steel. Ah, schön. Sehr gut. Jetzt bleibt nur noch der Elfenpriester. Aber oh, der, der große oh, Drache, oh, der ist hier lang gelaufen, ne? Hier ist der oh, irgendwo. Ja, so ja, Kann ja. sein, dass er jetzt auch hier lang geht. Ja. Nein, da. Ist das so schlau ist? Nee, da ist er, guck. an. Ja, Echt? Geht nur bloß nicht. Ach du Scheiße. Da ist auch werden hier immer weniger rein. Ja, Spielt auch mal ein schönes Lied für uns. Echt? Courage is what will save us. frei. Oh, ich, und ich kann Panik auslösen, das ist gut. Also kann ich das nicht nochmal machen. Weil nur einmal. Da ist ein Zug dann weg, das kannst du noch einmal machen. Das ist so blöd, ich verzieh mich erstmal. Tja, das ist. Ja, du, ich, ich würde sagen, das dass du dich erstmal hier so. um die. Um die Brücke kümmerst. Oder? Ja, ne? Weil den müssen, wir, den, den müssen wir, den müssen wir zusammen nee, nee. anvisieren. ich guck jetzt noch mal ganz kurz. Wie viel hat der jetzt noch? Der hat drei, zwei, drei. Schön muckelig warm im Keller hier. Ich wäre Guck ich mal, dass ich mal einen 2 angriff packe hier vielleicht. Oh, okay. Der hat drei. Das ist gut. Das ist gut. Panik und sind weg. Das ist Die sehr gut. Ab. Ich dir jetzt auch nicht angreifen eigentlich, erstmal. Macht ja jetzt keinen Sinn, oder? Ja, ich aber was? Ich, ich, ich, ja, ich würde noch. Ja, ich schalte einen aus, den oder. Den, den, den, den, den, den, den, den. So. Ich schieß auf den hier. Straight as an arrow. <lacht> mhm. Schön. Slash you. So, dann können wir uns gleich um die, ist monster um die großen nicht? kümmern. So, der, Border, der Border hat einen ganz schönen Bauch, muss ich sagen. Yeah. <lacht> der isst halt gerne. In Wirtshäusern. In Tavernen. Tavernen, genau. Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Ich bin. Ich bin nass. Ne, die äh, hm? die Moskete ist nass hier, Ballist. Eine mythische Welle. Find the courage within. So. Ich glaube, jetzt haue ich den gleich so eine Giftspritze rein. Ich, das wäre ganz ich, gut. Ich komme ja eh nicht ran, ich könnte aber natürlich mal, ich habe ich noch? Ich, also ich glaube, da müssen wir unsere ganzen Superkräfte nutzen, ne? die guten Karten. Ich habe eben nur die Rüstung noch mehr, habe ich mehr Karten, habe ich gar nicht. Ich greife den jetzt mal direkt an. Ja, schau mal wie viel Schaden. Mal gucken. Mit Vielleicht ein paar guten Angriffen kann der schnell weg sein, ne? Ich ready. So bitte treff jetzt auch. Ich buffer euch weiter und. Nein! Ja, Ach, das war klar, Karte versaut. Poison. Schade, schade, schade, schade. Oh, das ist richtig übel, dass man die Karte jetzt ver versemmelt hat. Alle, Immun gegen nicht. Hä? Der Bade wird es richten. Genau. Ja, der hm. muss uns weiter schön mu mutig halten. Niedersingen, ja. Da kommt der nächste. Aber diesen Zwei-Fronten-Krieg, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Oh, der eine kommt von hinten. Das ist cool. Ach, guck mal. Das ist ja cool. So, jetzt. Mach ihn fertig. Okay, also mehr wie. Ja, ja, aber der, ich, ich habe jetzt wieder äh, vier Runden. Mutig drei. Okay. Das ist gut. Du musst gucken, dass, äh, dass du uns immer auf mutig drei hältst. Richtig. Weil bei ihm ist das schon weggegangen. Er ist wieder hm, nur mutig eins. Wieder... Lege ich mich jetzt mit denen an oder nicht? Dann ich den von der Seite nehmen. Hier kommt er eigentlich nicht hin. Ich würde würd den anderen Kleinen nehmen. Ja, jetzt zu spät. Okay. Ich bin mutig. Ach, nein. Ah. Durch triffst du trotzdem. Nein, natürlich nicht. Nee, ich habe einen Stein erstochen. Achso also ich bin dran. Na gut, dann nehme ich mal von hinten, ja. Hat er nicht gesagt. Ja, nee. I trust my armor to protect me. <lacht> Ihr Ja, euch verhöhst. So, jetzt auch. Sehr gut. My bow is ready. Zwei. Oh nice so, noch gut. noch so ein oder soll ich den soll ich den hinten auf der Brücke erstmal nehmen? Nee, ne? nee komm. Nee, haut das Pferd weg. Den brauchen wir erstmal nicht, glaube Hund ist noch immer drin. So, noch sechs Punkte hat der das ja, vier nur noch. noch. Komm, komm, komm. Und? Jetzt schießt er auf einen anderen, das Ding. Gut. Now it's the enemy time. Nein, unser Balliste. Da ist der Hund. Komm, greif mal. Jawohl, immerhin. Die Hunde sind ganz gut. Mhm. Da ist der nächste. Nein, lass mich in Ruhe. So, oh, das was geht, was geht mit dem? Kann sich teleportieren. Hm? Scheiße, Aber jetzt krieg ich mal. Einen ja, da hat er jetzt nichts mehr. Find the courage within. Ja. Wenn wir jetzt nicht nur Totenköpfe werfen, passt das. Ja, dann sollte er gehen. Drei Punkte weg jetzt. Genau. Du noch einen, da war er das. Noch ein ja. und dem Weg, das weg. Tschüss. Tschüss. Ich will you all Was habe ich bekommen? Bestienflüsterer. Äh. Kann deine Feinde schwer verletzen cool. und Wochen stiften. I Sehr geil. Bestienflüstere. Ich habe oh. eine Karte bekommen. Heilender Kaj heilt in jeder Runde einen zufälligen Spieler in der Nähe. Das ist ja cool. Das war gut. Und so. Jetzt können wir uns Gold holen. Immer. Cool. Dann machen wir hier den Weg jetzt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, lang? Weißt du nicht, was er einen erwartet, ne? Ne. Mhm. Äh, okay. Alright, Monster-Time. Ist der unser? Da sind auch uns. Okay. Kann doch mehr kommen hier. Da ist irgendwo einer noch. Mhm. So, unsere... drei Hunde sind auch da. Jetzt war das Pferd, das war, das war nur äh, das Kind. Jetzt gleich kommt die Mutter. <lacht> mhm. Ja. Don't fear any fall. Oh, das Wolverine. Hier, der sieht aus wie Wolverine hier, der. Ach, jetzt bin ich nass. Was hat ja, man davon ja, ja. nass? Bandit. Was ist dann negativ, Goldsteine. wenn man nass ist? Gold stehlen, da kann Gold stehen, ne? was man eingesammelt haben. Das ist ja auch neu, ne? Ah, gegen Elektrizität, mhm. Eis, okay. Schutz gegen Feuer aber. Ja, der sieht schon arschig aus, der Bandit, ne? Ja, ne? So. Ja, ja. So. Schon cool gemacht. Da wäre ich mal gucken... So, Doppelangriff bitte. Na nee. oh, ja gut, aber da kann halt schön zustechen, ne? das ist der Vorteil. Mhm. Was denn hier noch ist noch? Wurzelbestie. Wurzelbestie. Das ist egal. Wäre eigentlich schade, den jetzt anzu. Na, ich greife ihn jetzt an. Kann. Also weg so ah. weg. Dahinter ist ein Line Ball. up and die. I got an arrow knocked. Bullseye. Panik. Nützt nichts. Wird trotzdem sterben. Mit Panik ist er gestorben. Monsterteil. <lacht> <already. lacht> Monsterteil. So, man hört sie hier schon rumlaufen, ne? Da ist noch so ein Vieh. Zack! Ja. Sehr schön. Oh. Den ajak toaster könnt ihr nochmal äh, aufloten, the... genau. Okay. Danke. Ich nehme auch mal die Karte, im Kreis. Rüstung, Rüstung. Ich habe noch eine Karte Feinde aufspüren für eine gewisse Zeit, aber das machen wir später, ne? Mhm. wenn wir mal nichts im Griff haben. <lacht> Ach so. Ja, warte mal, er hält einen zufälligen Spiegel, aber ich kann den nicht anwenden. In der Nähe, warte mal. Du musst ja wahrscheinlich auf irgendeine Platte. Nee. Mal gucken, wie klein er ist ist. der Chris. Hallo Chris. Oh. <lacht> Sieht so witzig aus. Oh, das hat nur noch einen Punkt. Warte mal, da kann ich das hier einsetzen. Heilen, das leuchtet. Ah, cool. Das ist das ist Leuchtfeuer, okay. Das ist extra für dich. Vielen Dank. Okay, und also jetzt kümmern wir mich mal um die West, ja. Ich sehe ja gerade, dass mein Hemd vorne aufgeknüpft ist, weil mein Bauch so dick ist. Ja, ja. Mein Bauch ist bereit. Wo ist der ausge aufgeknüpft? Ohne. Ach, da, ja. ja. Ja, ja. Jeden Abend. <lacht> so. Linker okay. Let's see what the monsters do. Ah! Das ist ein bisschen Zauberer oder sowas, oder? Zauberer, oh, oh, giftiges. Sehr schön. Da oben den Goblin den hau ich gleich auch weg. richtig gute Höfe, ja. Oh, da kommen sie, jetzt Schläger. kommen sie. Schläger. Schläger! Der ist aber böse, der Schläger. Ja, was mache ich denn? Äh? Jetzt? Will ich Nein, will ich ja auch nicht. So, so zu spät. Äh? Jetzt kann man es und jetzt musst du dann Würfel werfen. Ja, Würfel bin ich hier noch. Abbr Kannst du noch abbrechen, nee, ne? Ne. Kannst du überspringen Tracer. mit A oder B? Nee, ich glaube nicht. Das nee. nicht gehen. Nee. Was ist denn das? Ich wollte mich. Äh, ja. Hm. Gib mir einen Totenkopf. Ja, natürlich. <lacht> ja. <lacht> das ist ja wohl. Das ist ja wohl geil, ne? <lacht> das ist ja blöd, ob man nie angreifen äh, kann. Friendly Fire, ne? <lacht> Let's play a little song. Okay, mal ich, will die mal, ich will die Karten mal probieren, was die machen, weißt du? Ja. Ja. ja. My armor has been der hat auf jeden Fall irgendwas gekriegt, aber es ist ein Fragezeichen. Verwirrt, alles klar. Warte mal. Karte? Oh, der Schläger kann Karten stehlen. Oh, ich habe eh nur die Rüstung, die Warte nicht stehlen können, denke ich mal. Die Rüstungskarten. Na, man weiß es nicht. Wo weiß es nicht, ne? Der Ante, Rückstoß, verzerrender Kuss, Kultistenrufen, ich glaube den gab's nicht. der Elfenpriester gab's schon, ja schon, So, dann nehme ich mal den Schläger, oder? Nehme den mal vor. Where should I go? ich knall den jetzt mal weg, bevor der uns angreift. My arrow will so. take that! Der Schläger kriegt auch noch sein Fett weg. A Time to move those enemies. Gleich müsste der Chris mich nochmal... Äh, oh. Okay. Ich müsste mich gleich nochmal muten. <lacht> Ermutigen. Tower. Okay. An Siga Tower. Was hat er? Siegertower <lacht> Jetzt so wird es heftig Find the courage within. Muss ich will den Schläger noch wegmachen? Ja, ja, ja. Ich versuche gleich da oben einen Pfeilhagel hinzuballern. Und ich glaube, eine Bestie Arthur. könnten wir noch benutzen für uns kämpft. Okay. Komm mal, ja. Wenn du noch eine Karte hast. Ja, ja. <lacht> Schnuppen. So, oh, jetzt mache ich dich kalt, mein Freund. <lacht> Sehr schön. Skew at you. I'm ready to go. So Pfeilhagel, den knall ich hier hin. Bitte, Doppelschwert, bitte, bitte, bitte. Hm, komm. Ja. Oh. Oh. Nice, Play ja. Oh. oh, I'll slash you. hat oh, der? hat nicht viel weggekriegt. Fünf. 5. You like me? Yes, you do. You don't like me? No. Good. Now it's Alter, jetzt, ah, der hat einen Schlüssel. Wir wollen es aber fertig machen, ne? Ja gut, oh, wenn man da, einen Schlüssel... wer heilt die denn? Der kann heilen, glaube ich, ja, dieser Pferd, sag ich mal, ne? Ja gut, wenn wir das Pferd wegkriegen, uh, könnten wir abhauen, ne? Ist noch ein ich guck mal, ja stimmt, da ein Schlüssel. Ja, ja, dann müssen wir noch nach hinten, ne? Oh, wenigstens haben wir uns schon mal hier und müssen untersuchen. Ready? die Frage gehen wir. Courage is what will save us. Oh, da ist nichts. Wir können natürlich erstmal hier lang gehen. Weil hier oben ist was. Wenn wir uns jetzt uns hier den stellen, ne? Ob das Sinn macht. Also guck mal, hier ist nämlich noch eine ne Lampe, wenn da jemand drauf schießt. Wo ist eine Lampe? Ja, eine Strudellampe. Da, ja, da kann ja, ich ja, drauf ja. schießen, da könnte ich drauf schießen gleich. Ja, genau, ich, Aus würde der Entfernung. Wollen wir mal in die Richtung gehen? Aber wir müssen den die Eckheit eh machen, das nützt ja nichts. Wir müssen ja, aber wenn wir die, kann. wenn wir die Lampe, dann haben wir den auf jeden Fall schon mal ein mhm. bisschen beschädigt. Ja. Erstmal ein Stück hinter, ich kann jetzt eh nichts machen von hier. Ah ne, ich bin ja gar nicht dran, Mensch. Jetzt bin ich dran. Okay, dann gehe ich mal. Das, das hier ist hier ist irgendwas. Das ist das ein Weil ja, Hier ist irgendwas, seht ihr das? Seht ihr nicht, ne? Nee. Hier ist irgendwas. Ich weiß nicht, ich renne mal hier hin. Was ist jetzt passiert? Ach du Scheiße Ach du Scheiße Auch Die nicht haben Panik, sehe ich gerade Die haben Panik, die spinnen die haben Angst Der Wort Hund ist freundlich Den hätte ich nämlich fast angegriffen, Gott sei Dank nicht Gut, ich kümmere mich mal um den Elfenkültesten Ja I will vanquish you all. Where should I go? So, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, müsste ich die treffen können. Ja, aus dem Baum, weil bam, wo erfahren, wo uns den Schlüssel so gibt. Just my like time. Okay, ja. das war jetzt nicht so. Die already. Monster Top. Nicht das gut. ist auch die ne? mhm. Das ist nicht aber gut Aber hier ist eine Öllampe, aber die nützt erstmal auch nichts, glaube ich Da verschwammen wir uns nicht den Weg Ich habe auch keine vernünftige Karte mehr, die jetzt aufräumen würde Ja, jetzt halt die Rüstung Du musst unbedingt Rüstung äh, aktivieren. Ja, ja, ja, ja, ich muss jetzt Rüstung machen. Bravery. Ich, ja, stand ja auch mittendrin, ne? So, wir sollten den Sieger Tower auf jeden Fall als erstes killen. Der hat nur noch 15. Nicht mehr 4, ja. ne? Ne, den können wir mit ein paar guten Angriffen. Ready to hunt. Sieht echt gut aus, kannst nicht mehr. Dann. Find the target. Nee, ob das auf hohem Niveau, muss ich sagen. Mhm. Dann ist die pc version Okay, sieben. Hat er ähm. ja jetzt auch für Flat veröffentlicht, ne? Okay, weiß ich gar nicht. Mhm. Kannst du dann auch im Flat spielen das Spiel Also kannst du dann auch mit normalen Leuten zusammenspielen, die halt keine VR-Brille haben Ja, das ist so cool It's the Monsters. Hast du noch einen Heiltrank? Okay, dann gebe ich dir meinen gleich Komm schon, komm schon Ja Guck mal, nur noch zwei ich das Die Figuren sind schon richtig gut gemacht. Ja. ja. So, der Baden muss es so. richten. Ja, hauen weg. Jetzt hau nicht daneben. <lacht> weg mit dir, du Unhold! Uh, oh, ich habe was gekriegt. Eine mächtige Waffe, der Siggatauren. Äh, Sieg, äh, nur schwer zu finden. Hat 10 Angriff, also 5 äh, Schaden. Bei doppelten 10. Könnten wir dann bei dem Pferd benutzen, ne? aber hätten wir Joa. das dann gleich weg so. ist gut. Von hier aus könnte ich zweimal auf das Pferd einfach drauf knallen, das ist gut so. Du musst weg äh. So und dann hau ich mal ab hier Ich ja. geh mal, mal an das Leuchtfeuer Genau Ja vielleicht hast du Glück okay. und der ich kann dich ja. jetzt aber ready. auch noch mal heilen. Soll ich dich heilen oder erstmal warten? Ne, warte erstmal, mich greift ja jetzt keiner an, hier ist ja keiner. Okay, komm. Mal nichts machen, so. Auf das dicke Pferd. Straight. Ja, das war doch schon mal gut. Ja, das Doppelschwert wäre gut. Komm, komm, Tablet. komm, komm, komm, Tablet, komm, Tablet, komm, Tablet. komm, komm, komm. Ah. Ah. Jetzt genau. schießt du mir meinen dicken Bauer. Naja, Glück Is ist sind? Scheiße. Bäh. Das war klar. Oder. Okay, ah, wir kriegen aber gleich noch eine Karte. <lacht> Dauert nicht mehr so lange. Ja, Das stimmt. Aber noch einen in den dicken Du müsstest den äh, Eiertoaster, ne? Ja, du könntest mich, wenn du kannst. Mach heilen, yeah. bitte. Ne, nicht heilen, sondern. Courage is what will save us. An ja, so. singen. Mutig machen, ne? Mutig war das. Mutig, ermutigen. <lacht> ermutigen. Genau, ermutigen, Yes! Oder muten. Jawohl, das ist ja gut. Geil. Jetzt oh, wird so ein Berserker. Berserker, ne? Jetzt hat er berserker Berserkermuts, das heißt. Angriff 7. Oh. Kann sich weiter bewegen, zweimal angreifen und erhält einen Bonusschaden bei niedrigem LP. Gut, okay alles nix? Immer Komm, doppelt, doppelt, doppelt. Ja, so fährt er nicht mehr. Ne. Komm, jetzt einen doppelten. Pustet, Pustet, Pustet, Pustet. Ah. Sechs. So Where Leute. Es ist soweit. Ja. <lacht> Scheiße, ich hätte, ich hätte nichts sagen dürfen. Oh. Ja, wunderbar. Oh noch. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. <lacht> ah, fuck. Äh. Ja, dann muss ich dich wieder überleben, ne? Back ja? to the point. Oh, das ist gut. Jetzt können, jetzt können wir auf das Feuer schießen. Oh, der hat uns mal richtig weggeknallt. Scheiße. Wir müssen auf jeden Fall auf das Feuer jetzt knallen. Chris geh am besten raus und wieder rein. Das ist aber cheating. Nee, der ist noch nicht tot. Auch ist noch nicht tot. Doch? Ach nee, okay. doch nicht, doch nicht. Gut, nee, ich, ich okay, ich dachte er wäre tot. Nein. Das ist nicht cheaten? Nee. Nee. The end is not yet not. Ja, danke. Ich muss mich gleich auch heilen. Sonst ah, ist es, es das gleich gewesen. Ich nehme mal den. Ich nehme mal den, ich nehm mal den, den weil ich habe drei Angriffe. Das macht sich wahrscheinlich auch. Nee, nee, nee, nein, nein! nein. Nee, oh Mann. Gott! Nee, das, der, gut, da ist aber nicht tot. Aber ah. nicht tot. Scheiße! Aber, well, jetzt habe ich nicht hingeguckt, ey. I got an arrow okay. Be sure, you. <lacht> tot, <lacht> so, Jetzt komme ich in der Hölle. Mein Aim ist. Death, take you! Verdammte. So, jetzt, jetzt ein doppelten und eine wahre Tat. Komm, bitte, bitte! Jetzt ein doppelten, wie noch Talana, ne? Bullshit. Oh, ey, das gibt's das nicht. Logisch. Oh, ey, das gibt's nicht. Oh, schön Du bist braver, als du denkst. Ach, ich bin ich glaube, wieder wir nur Mutig eins, schade. Schlagen ist ja her, ja, muss ich sagen. Also hätte ich nicht erwartet. Und weg ist er. Dodge das! Alright, time to know the Monsters. Was hab ich gekriegt? Ich glaube, Zeichen der Gegnerin. Ja, ich hab ich glaube, hier den ich Wirbel. Ich hab hier den Wirbelsturm. <lacht> ich auch jetzt, jetzt kommt ja. er mit einem LP nach hier, diese. Was denkt der, wer da ist? Da mal, da mal. mal. gut, ja, Chris, komm, mach ihn wieder kaputt. Ich, <lacht> na, da geh ich erstmal hin. Ja, ja, hauen wir hauen weg. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Das ist doch schon mal was. Wunderbar. Aber jetzt habe ich ein bisschen Angst hier vor den Waldläufern. Oh, Vielleicht kann ich den. Ne, ich glaube, der ist nicht in meiner Schussrichtung. Nee, ich meine mein bei den mir den. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Den hätte ich gleich mal den Bogenschützen vor, oder? Oder die zwei Spinnen. Ja, hast du recht, kann ich der klein der Vieh macht auch Mist, ne? I will you Where to? die kleinen händchen hier meine schon zug braucht my aim is I'll slash you. okay take okay. that Echt gut, so, sollen wir jetzt gucken, ob wir zum Tor kommen, oder? Ja, ja. ja. Oh, so, nicht angreifen. Ah ja, Toaster. <lacht> hier nicht, den nicht. Den wollte ich angreifen eigentlich Ja, du hast recht, ja. <lacht> Soll ich jetzt den, den Wurzelhut angreifen? Don't fear any phone. Genau. <lacht> Was haben wir noch? Oder wollen wir noch mal hier? Ja? Ja, gut, hier liegt noch Gold, das kann man mal sehen. Ja, noch mit, den, den Weg müssen wir sowieso gehen, oder? Ja, let's go. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Okay, let's go. Oh, ja, da ist was, was ist, was ist das? Eben, als er das gesagt hat, da war das auch nicht gut. Da kamen auf einmal überall Gegner. Guck mal, da ist da irgendwas. Ja, ich muss ja hier lang. Ja, hier hier war eben dieses Holztor. Ja. Hier. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee hier ist ein Feind. Wir haben nur noch einen äh, guten Wurzel, ne, auf unserer Seite, dann kann es nur ein Gegner sein. Nicht ich so glaube, das war eins, genau, ne? ich, ich, ich, ich gehe erstmal normal hin, mal ja. so, ich. Ja, Rüstung ich Rüstung habe ich. Da ist noch ein, eine Wurzelbestie. Bestie. Was nee, ist das? das Druidenhundeführer. Ja. Hundeführer, oh. Was? Ja ja. Bestie, wo ist die Hundeführer? Da. Ah, hier, ja, okay. Der, der steuert die wahrscheinlich. Ja, deswegen so schnell wie möglich zum Ausgang. Da können die am Arsch schlecken. ich spring jetzt mal ja drauf auf den. Ich sehe hier gar keinen. Ich auch nicht. Ich hab, ich hab den nicht gesehen. Ich auch nicht. Irgendwas hab ich jetzt gemacht. Ich... Nee, den hab ich nur beim, beim drüberfahren sozusagen gesehen. Ich weiß auch nicht, was das jetzt macht. Find the top. It's the monster scene. Ja, ist besser. Noch ein bisschen weg zu holen. Ja, komm, hau weg. Ah, ja, der ja, hätte den anderen angreifen ein sollen. Oh, da oben sind noch meine zwei Spinnen, glaube ich. Hier sind noch zwei hm. Spinnen von mir. Guck mal. Und hier hinten ist nämlich die Öllampe. Die kann man nämlich gleich. Ja. Kannst du gleich, wenn du dran kommst, entfachen? Find the courage within. So, okay. so wie mit Rüstung bei mir? Oh, jetzt könnte ich eigentlich auch den Sturm noch loslassen, oder? Armor will will, will. Willst du die Karte jetzt noch opfern? Oder soll ich es abonnieren? Komm, bald. Also, so weit ist es ja jetzt nicht. Nee, mehr. Wir, haben, wir haben das ja eigentlich noch im Griff jetzt. Mein Bow ist ready. Mein Bow ist ready. Gegen wen? Alle Vierer. My aim is wahr! Eat it. Eat it. A little to the one. Monster hm. Oh, wo war das? Na, kann ich denken. Ach, guck mal, der kleine da hinten. Diese feige Ratte. Ja, deswegen so schnell wie möglich weg hier. Vielleicht geht hier oben noch richtig die Party ab verarschen, hey, ah. Ist er tot? Ja. Der Quiz ist tot. Gut, dann kommst du mal rein, würde ich sagen. Das heißt? beitreten Spiel. Ja, 05. Ra Raum 05 und dann bist und du Raum wieder 05. dabei. Das ist ja blöd. Ich habe keine Verbindung mehr. Moment. Ja, der ist rausgegangen. Okay. Ich würde sagen, ähm, wenn du noch einen Fernkampfangriff hast, zünde die... Die Lampe hier Der ist der Chris, yes. der kommt jetzt hier am Tor wieder aus Ja, ja. Deswegen werde ich jetzt meinen Druiden wieder einsetzen So, Fernangriff habe ich jetzt nicht Ich habe einen Wirbelwindangriff, da komme ich auch nicht dahin Ne, okay, dann ich kann auch gleich schießen Dann äh, guck du Weiß ich nicht, das. der Gut. Ach, der hat ja einen Schlüssel, das stimmt Wir müssen den erstmal besiegen Ach so, mal. der Kleine hat den Schlüssel vom Ja, der hat ja jetzt den Schlüssel Warte mal, den Kai jetzt mal angeregt? Richtig, das ist das. So, ist der jetzt kommt klar. ja, ja. Ja, Ready to hunt. Ja, ist mein Liebling. Super, ist das like Stauber, mit der Zauber. Oh, schönes Ding. Have some steel. Take that. Äh, wie viel Schaden mache ich? Auch mach auch ich? Drei Schaden mehr. kann ich machen, dann knall ich. Den jetzt eher, eher weg. A Bevor der abhauen will. Take that. Wo sind die Lampe eigentlich hin? Welche Lampe? Die ist schon zerstört, wir brauchen eine Lampe. Die habe ich kaputt gemacht, ja, ja. Ach, das ach, hast du schon. Deshalb war nicht. eben dieser Flächenschaden. Ich bin auf dem Weg zu euch. Ja, Tom, ne? Das ist ja toll. ne? Das gut. ist immer Ich habe jetzt den einen Bogenschützen hier hinten eliminiert. Ja. Da ist aber nur einer, ne? Wo? Oh. Ach, da habe ich bei euch gesehen. Da du, du mich theoretisch ja, ich nicht können. Kann, kann man das, das Geld einsammeln? Gleich. Sehr schön. So. Und ich schieße jetzt nochmal auf den oh, hier. Okay, wohl. Straight. Hier muss das sein. Eat it! Nicht mal Shorts so. Guck mal Ich, ich helfe dem Chris jetzt hier Na Straight. Headshot Bam Von der Brücke geknallt <lacht> Ich werde hier snipert, hier, ne? Uh. Time to move those enemies hey, oh. hey, hey, hey. So Boah ey Gibt's doch nicht, hat der Typ da hinten? Ja. Ja, auch zum Ausgang. Genau, ich hör mal. Ich bin mal so frei, ne? Ja. Jawoll. Wuhu! ja nur eine Stunde. It. Sch schwebt die ja auch immer direkt über dem Brett? Ja, ja. Okay. Ich muss ja mal erstmal runter, ja. So, jetzt was hab ich denn? 325 hab ich. Nicht viel, ne? 325 hab ich auch, ja. Der Heiltrank ist ganz wichtig, ne? Auf jeden Fall ich Du zeigst einen Feind, BMW. drei Runden für dich zu kämpfen oh, Schamschriftrolle, oh, das ja, ist auch gut Flächenschaden Jetzt habe ich nur noch 70, da kann ich mir natürlich nichts davon kaufen Was war's denn? Elementargeist rufen Ah, der ist zu teuer, oder? Ja Aber ich habe jetzt ein paar gute Sachen Hm? Ja, ich habe einen Heiltrager mitgenommen jetzt Und einen BMoth. Wie gesagt, der hat Flächenschaden, ja ein Wirbelwindangriff habe ich auch noch passt. Oh, thank you. Thank you. Wie gefällt es euch bisher so. Gut, oh, ne? Gut gemacht, oder? Guck mal, die Kutsche hier auch so, das haben sie auch cool gemacht, oder? Mm -hmm. Mhm. A fine choice. Also stecken da viel Liebe rein, muss ich sagen. Also Liebe zu teilen. Ne? Ja, auf jeden ich Fall. Fall. Grab your weapons and brace so. yourself. Ja, Druids sind halt. nicht to be taken lightly. Oi, oi, oi, oi. Especially not the Druids. Ah, wir haben die mitgenommen, die, die Freunde von uns. Cool. Ja, cool hm? Das ist die nämlich die Spinne noch nicht. von mir. Okay. Äh Aiatos ist dran, ne? Ja. Jo. Das ist hier. Was ist das für ein ich Kamerad hier? Druidenhundeführer. okay. Du okay. diesmal aber geh mal lang. Dies ja. ich mein, entscheide ich mich. <lacht> Ich glaube, ja, ja, ja, Das ist eigentlich erstmal egal, oder? Ich ja... Das wissen, wo der Schlüssel ist, ne? Hier, hier wäre... Hier wäre vielleicht gut, dann aus haben wir direkt ein hier eine sein. Karte, ja, ne? Eine Kiste, ist, ja. Außen soll immer recht gut sein, komm, dann machen wir das mal. Ja. Ihr könnt da erstmal lang gehen und ich kann gleich den, äh, den Typ hier mal ins Visier nehmen. Oh. Ja. Ready to hunt! Live Angriff ist. Ja, ja, Mensch, super. Direkt angreifen. Vielleicht wollt ihr uns gar nichts tun und du bringst jetzt einfach einen Typen um Ja, ja ich bin aber halt so richtig das auf Mordlust aus. aus. <lacht> guck mal, jetzt krieg <lacht> ich zweimal zwei. Ja, ja, ja, ja. Oh, guck mal, kleinen Knochen gekriegt. Sehr schön. Sehr schön. Die. Kannst du gleich jemanden hier ran, ranholen zu uns? ist ein Monster. Und ich bin hat einen eigenen Weg gefunden. Mhm. <lacht> oh, guck mal. Und, kein, und keine Gegner. Klar. Noch nicht. Ja. Perfekt. Und? Ah. Hart entfliehen habe ich. Neugruppieren. Neu vielleicht, Neu vielleicht auch gleich mal noch ne? Ah, hol deine Teammitglieder zu dir, egal wo du bist. Okay. Das ist auch gut. Das ist nicht schlecht, mhm. wenn es mal kritisch wird, ne? Richtig. So, soll ich jetzt nach vorne zu der Kiste gehen? Da wollen wir uns wirklich aufteilen. Ja, Von wo sollen sie jetzt da kommen, ne? Ja, guck mal, wir können ja die, ja die können von frei. hier ja, kommen, ne? Mann, okay. Also, Major mhm. ja, ist erstmal alles frei. Das wissen wir jetzt schon mal, ne? Zumindest. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang, da können wir immer noch hier lang gehen. Na komm, ich. Auf, äh, aufteilen ist vielleicht halt wirklich nicht so gut hier. Ja. Ach, guck mal, ja, das da kann man wirklich eingreifen. Das, du hast eben dieses Tor Kannst, kaputt gemacht, glaube ich. Kannst du auch mal hier reingucken, was da drin ist? ist das Lieber nicht. Das auch nicht. Achso, hier ist ein Tor. Okay. Ja. All right. Time to move the monsters. Da kommen sie. Okay, und der hat direkt einen Wurzelhund beschworen. Mhm. Hm. Ach, warte mal, ich wollte doch was anderes machen. Ich wollte erstmal einen Pfad vielleicht, dann wissen wir nämlich gleich, wo der. Das ist. Oder Ausgang. Ah, nee, wo der Ausgang ist. Genau. Na, ja, wohin? Show us the ah, da guck, da oben da. ist der Schlüssel. Aha. Na, perfekt. Ratte. Eine Kretzratte. Rattenkön Rattenkönig. Nee, da kommt Kretzratte. Ja, das krieg ich wohl doch hin. Klar. Kommt drauf an, was hier jetzt los ist, ne? Hier in dem Ready Gebiet. To hunt. Ready to hunt. Den kriege ich nicht rein. Hm. Was ist denn, da? Kann man da jetzt angreifen? Ah, guck mal, okay. Nee, ist aber nichts drin. Ne, ist nichts drin. Das wäre auch angezeigt worden, ja, eigentlich. Chris überlegt. Dem, dem, dem, dem, dem, dem. dem. Nein, komm ich nicht hin, dem. Sofort dem, dem, dem, dem. dem, dem, dem. <lacht> Time to move those enemies. Der Schläger, wieder der gemeine Schläger. Zugelassen. Ja. Uh. Oh. Kartendiebstahl, hat man eine Karte geklaut. Oh, ein so hat dieser, mir einen Eiltank geklaut. Das ist doch nicht. Dieser Drecksack. Dieser Drecksack. Dieser Drecksack. Kartendiebstahl. This armor will ah, die kannst du ja aber wiederholen, wenn du den jetzt killst, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Ich hoffe. Naja, da steht ich nämlich gestohlene Karte. Da will ich nämlich abhauen? Machst du das? Well. Oh. Nicht mit mir. Was soll ich tun? Find the target. Da hast du in der Karte wieder. <lacht> Hab some steel! So. Den kann ich nicht mehr treffen. Scheiße, ey. Der hat sich blöd kann versteckt kann ich jetzt. Gleich mal, mal nehmen. Das wird jetzt hier spannend. Ich habe jetzt das falsche genommen, scheiße. Ey. Was wollt ihr nehmen? Ja gut. Nein, ich habe eigentlich noch so ein Ding gehabt, was anderen Schaden macht. Aber ich hole den nochmal. Das ist wenigstens schon mal weg. Die von dem Abschwornen. Now, what will the beans do? Aha. Von hinten. Von hinten die Ratte. Nee, Spürhund. <lacht> wir haben wir irgendwelche also ich habe eine Karte, ich könnte jetzt auch ein Beomoth spuck Feuer und Donneraufnahme feinde flächenschaden könnte ich jetzt vielleicht hier einsetzen ich weiß nicht, Sinn ich sind noch? Ich, ob noch die großen Bosse mehr gesagt die mhm. großen Gegner kommen mhm. ja. bleibt der oder das ist er nur für eine Runde dann küsst du kannst dich ja tarnen ne von daher passiert er ja eigentlich jetzt am wenigsten wahrscheinlich hm muss noch aufpassen werde ich erstmal jetzt hier vorstürmend und die das Gold erstmal einsammeln ich I'm ready to go wir dann da kann man zum noch rangehen und von hier aus nehme ich die Ratte ins Visier. Ja. straight so, jetzt dürfte ich erstmal nichts von denen zu befürchten haben hinter den Bäumen hier. Hush! Sehr gut. Klasse. Gut, kommen wir direkt äh, an der Fitze I'll hier. Mhm. Ein, genau. ein, ein Hund. Jawoll. Wir haben wieder einen Hund. <lacht> ich hab einen Enemy Town. Oh. Hab ich endlich wieder was zu zerstören, ne? Mhm. Ach, das ist an den hab ich ruhig gedacht. Fokus, Vorsicht. ist du da noch eine Karte? Oh, ich hab noch Gut. Scheiße. Wohl. Leute, was ist denn los, ey? Ja. Oh, jetzt geht's rund. Jetzt gehts rund. Ah, da kommt, da kommt das Pferd. Jawoll, greif den mal an. Was mach ich denn jetzt? Jetzt muss man richtig auf die Kacke hauen. Das wäre der Brunnen, wo wir uns heilen können, ne? Mhm. Was wäre ihr Preis gewesen? You all I will fell you all So ich glaube ich beschwöre gleich auch einen der uns hilft Ich muss auch mal meine Rüstung kurz reparieren noch gleich erstmal Vielleicht an mail have been repaired My bow is ready Bestienflüsterer Those buttons for me. So, kann ich dann den Geschwiz wiederholen? Oder soll ich noch warten? Weil dann können die mich töten. Wenn ich jetzt da bin, können die mich töten, oder? Ich kann... Scheiße, wo ich nicht da Ich ziehe lieber noch einen auf einen hier ab. Oder hier hinten auf den Scheiß-Dings hier, auf den Elfen. Spuren. Oh, war doch klar, ey. Siehst doch bestimmt nochmal auf mich. Ach, Ach ne, ich ja. kann mich, glaube ich. Ah, guck mal. Sehr schön. Ist auch das fertig, ich habe noch schön Gift-Cocktail. Eine Giftbombe. Oh, da kommen jetzt zwei gut, Spinnen, aber die wir sind gleich von unseren Hunden tot. Ist gut. Eigene mit erwischt. Da! Mach's oh, gut. So, Rüstung, ganz wichtig. Ob ich auch repairs done. Ready to hunt. Yes! Und gleich nochmal. Was war denn mit dem. Wohin nochmal? Da hin? Geilen Knochen, das heißt wir können jetzt gleich direkt auch wieder einen Hund generieren. So, wo gehe ich jetzt hin? Warte mal, wer ist denn? Kann ich ja einen killen? Wieder generieren nee. oder du nimmst den gleichen. Ne, ich habe ja nichts. Dann haben wir nämlich den Feind schon ab. Ne, ich meine da Tupac, so. dann haben wir nämlich den Feind schon quasi umgewandelt. Achso, um, umwandeln geht auch? Das, das geht auch. Du ne? kannst äh, zähmen oder halt. Okay, okay. Äh, okay. Ja, okay. Monsters turn. Oh, das war klar, dass er wieder kommt. Hattest du noch eine Karte? Ich habe noch eine Heilkarte. Ja, ja, so, okay. werde ich auch gleich nehmen müssen. Soll ich, mal auf, soll ich trotzdem auf die drauf springen oder eher nicht auf, auf wen? Auf dich auf mich Brauch drauf springen? Nee, oh, ja. nee, nee, mach mal. Du bist ja eher dran, ja. Ja, ja, kill, kill da deine, ja, ja. deine Gegner. So, warte mal, wäre ja, ich jetzt erstmal hier diese Spinne vornehmen? So, den Hund wollen wir ja zu uns holen, ne? den lasse ich mal am Leben. Ah! Genau, da wird ich Ja, oder. Notfalls den knall den oh. weg, den oh. Hund. Ja, weg. ja, was willst du jetzt anders machen? Ja, ja, ja. ja. Ha! Line up and hier ist ja noch, hier noch, hier noch ein, hier ist noch ein Hund, ein feindlicher, den kannst du nehmen, eventuell. Much better. Ich <lacht> kille okay, jetzt erstmal hier die zwischen den zwei Ratten, ja, die ja. Typen hier. A little, have some Und. steel. Die haben mich zu oft geärgert. So in den Hintern rein. Oh. Death take you. Oh, Karte. Äh. Köder, alles eine Köder. Oh, Stößt alle Feinde aus dem Weg. Okay, das brauchen wir jetzt noch. Ah, nicht. okay. So, haben wir irgendwas hier? Oh. Guck nochmal hier. Das ist gut, das ist der große Gegner. Scheiße, ich habe eine Giftbombe, aber reicht nicht bis dahin. Hm. Ja, gut, aber du kannst dich ja noch getarnt bewegen, ne? Ja, stell ich mich mal hier noch hin, da seht ihr ja den wenigstens. Geht von die Gegneranzahl diesmal, finde ich, oder? Ja, noch, ne? Hm. Ist der gegen Eis? Immun? Ne. Das wäre gut. Der ist nämlich nass. Wenn ah. ja, wir den jetzt mit der Eislampe da... I will fell you all. Stimmt. Ich ja. ja, ja. Unbedingt müssen wir den jetzt mit der... ...Eislampe ja, nee, der erledigen. Ist aus dem, der ist immun. Der ist immun gegen Eis. Uns Sicher? Ja, wenn dann Betäubt? Dann sehr... Ach, gefroren. Ah, ja, ja, ja, okay. Wäre doch zu einfach, oder? Leider, leider. Hm. Ja, von wo kann ich denn jetzt am besten... Na? Na, ich theoretisch hier oben, ne? was du aufgemacht hast. Achso, bin ich. Du hast ja Gold gar nicht genommen. Ach, Scheiße, wieso kann ich denn keine Giftbombe schmeißen? Ja nehme ich halt das Gold. It's Bitte schön. Na, ja, Scheiße, der kriegt mich doch jetzt hier. Ja, ah, mal Gold. Boah, der hat direkt unseren. Aber hm. oh, jetzt haben ich auch Schweine gehabt. Das stimmt. Ein ja. Feld weiter, ne? sonst hättest du mich auch erwischt. So, ich bin dran. Was haben wir denn jetzt an Dings hier? Da lohnt sich jetzt auch nicht an den Punz ran. Ich nehme erstmal jetzt noch eine Rüstung. Ne Rüstung habe ich noch, brauche ich jetzt nicht. Ähm, die Frage: gehen wir hier lang oder direkt hier, hier rein? Hm. Egal von welcher Richtung. Das Problem ist, Aber wir haben hier noch den einen Gegner. Sonst könnten ich wir uns komplett auf den jetzt konzentrieren. Ja, wir müssen, das, wir müssen das hier einnehmen, dann werden wir eh geheilt. Mhm. Aber da, du, Die da, haben ja noch die zwei, die sind auf unserer Seite. Das heißt, die würden den wahrscheinlich auch mit angreifen jetzt hier. Ja, klar. Dann würde... Äh, Tupac, du kannst ja dann auch den anderen Hund beschwören, naja, was? Ja, wa? ja mal, hast du den schon hab, schon? hab ich, vor. Nee, nee, hab ich ja, vor. Genau, genau. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe erstmal jetzt hier hin und versuche, den mal anzugreifen schon. Weil Rüstung ja. habe ich eh... Ich denke mal, mir wird jetzt hoffentlich relativ wenig passieren, da ist der Angriff. Ja, angestellt. du hast noch drei. Da bin, ich noch, bin ich noch gut. Okay, dann mache ich mal hier vor. Hä, warum gehen das nicht? Das ist ein falscher. Ja. <lacht> <lacht> also, ne? So und. Da kommen wir doppelt, jetzt doppelt. doppelt. Ich aber ich kann wenn ich das doppelt kriege, hat das 14 Schaden. Das ist ganz ordentlich. Okay. Chris, denke dran, du hast doch noch einen Punkt, ne? Deswegen, ich muss unbedingt zu der Heilung. Und vor allem Tarn. Tarn ist ganz wichtig bei dir. Ja. Der Straight. Sehr schön. Oh, okay. ich tarn mich erst einmal und dann gehe ich... I am the ich das aber, wenn ich hier stehe zur Heilung, oder muss äh, ich ich glaub, warte mal, warte mal, warte kurz, ich... Ja, ja, Doch, das geht, geht glaube ich, ne, ich geht, glaub, du... Musst, sein, du musst... du musst hier stehen. Ja, ich kann nur bis hier hin. Ja, ja, aber ich kann ja jetzt hier hin. Na, nicht, wenn du? Bist. Kann der ja, schießen hier? Ja, theoretisch... Giftiger Wisse so Rattennest graben so. Okay, dem, dem, ist, dem ist gleich Jetzt Boah, da ist er vom hör mal rein ja. Danach könnte ich einen Krieg ja, Wenn wir ganz viel Glück haben 2x7 Oder oh, oh. oh, ich es <lacht> Die Frage... Ich nehme erstmal an die Rüstung wäre eigentlich jetzt Quatsch bei mir Ich, ich greife ihn erstmal an direkt Gold aufgesammelt. Was muss ich jetzt ich nehm, ich nehm das mal meine Rüstung hoch. Wenn ich das, ich jetzt mal Also, wenn du äh, wenn du den ich jetzt ja, einmal triffst, ich hätte zweimal sieben mindestens Angriff, da wäre der schon mal weg. Zweimal sieben ist gut, ja. Also hätte ich auf jeden Fall würde ich es doppelt würfeln, hätte ich 14. Ja, also ich greife erstmal an, ich greife nochmal an. Ja, dann sollte er auf jeden Fall weg sein. Ja. Tupac, ich weiß Ready. nicht, ob du die Ratte oder... ...schon beschießen willst oben. Du bist nach mir dran, oder? Du bist dran, Tupac. Ja, nach mir bist du dann, oder? Ja, ja, ja, ja. ja. No. Okay, ja, dann, dann schieße ich auf die Ratte. Nee, kann ich nicht. So weit weg. Oder weil der da steht. Na, ja, da haut das Pferd erstmal weg. Ich glaube, wird verbotet sich gehen, ja, da steht's sie noch an. A to the... haben wir den late. schon mal weg jetzt. Eine Sorge weniger. Find the target. Ja, ja. So, nur einen Angriff, dann ist das weg. Das ist das schon mal sehr gut. Endlich. I, uh... Endlich. I'll open the vein for you. Bin ich auch. Sure. Da kann ich ja theoretisch hier jetzt... Nee, da kann ja. ich nicht mehr weg. Oder? Stell dich, auch hin. Okay. So, jetzt kommen wir die Ratte müsste ich irgendwie. auch kriegen von hier. Ja, die ist jetzt wieder da drüben, ne? Hm. So, der Typ. Und den müssen wir weg. Auf das Eisding schießen. Hm. Eventuell. Also, ja, ja, das ja stimmt. Ah stimmt, dann sind unsere... Das ist blöd, ja. Du wolltest mich wieder verleiten jetzt, ne? Das <lacht> das. Ich hab doch schon gemerkt. So, warte mal, ich nehme erstmal eine Rüstung. Mal wichtig, ja. Der Boden könnte uns mal heilen, ne? Ja. Was macht der denn? <lacht> nee, und da müssen wir drauf. Wir müssen da drauf. Das ist wir keine Heilung. Ach so! Ach so! Dann geht er, da, da geht er, der Chris am besten drauf, der hat am wenigsten noch hier. Ja, und Tupac auch, stellt die einfach daneben. Um, um, um diese Best hier. <lacht> ich, ich dachte, der macht da wieder automatisch. Nee, nee, der macht das ja nicht. Okay, nicht so okay. Anders. Und die Kleinen? Die, Leute, die, Leute, die machen das äh, automatisch. Ready to hunt. Genau. Soll ich jetzt drauf gehen? Mhm. Der, der Chris wird dann auch mitgehalten, ne? Ja, ja, ja. ja dann alle. Ja, perfekt. Ja. So wunderbar. Nice. So. Dann kann ich nochmal schießen hier. Ja, da ist der. Mach schön Gold rum, das ist wir Just like time. So, Chris. Time to go. Oh It is the ja, enemy's mir richtig praktisch vor. Jetzt doch ich mehr so, also dass das es. Passt. Okay. Ach, der oh, heilt der sich auch noch. Der heilt sich wieder so. Wollte so. ja, nicht viel bringen. Da ja. ja komm, da kommt wieder ein Priester. Der nächste Schweinepriester. <lacht> Hier kommt noch einer. Wurzelbestie. So, ich höre erstmal die Wurzelbestie. Mhm. Komm mal, doppelt so, mal ein doppelt. so, und gleich noch mal. Fett. Oh. <lacht> okay, I ich will vanquish you so. so, all, also, Ready. My arrow. Will. Komm, jetzt ein Doppelten, dann ist er weg. Komm. Bullseye. Ja. Schade. Ah, der Chris kann so weit gehen, das ist gut. So. Don't okay. Er kann uns noch besiegen. <lacht> okay. Monster Time. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich glaube, das ist auch eine neue. Ah ne, sah so aus. What Edge. Oh. Sind da Ratten dran? Äh, für Kälte sorgt ja. Für Kohle. So, ich komme mal vor am besten. Mhm. Hat keinen schon jetzt. einen Hund beschworen, nein oder können wir erstmal aufhören. Oder? Ich hatte einen, ich hab aber ich kann aber noch einen. Okay, na gut, brauchen wir es mal nicht, glaube ich, jetzt erstmal brauchen wir nicht. Ja, bisher ist es äh, noch ruhig, oh. ne? Ah, okay, doch. Oh, oh, oh, ready. nee, geht aber auch noch, glaube ich, oder? Ne? Ja doch, die kriegen wir ja, die kriegen auch ja, noch hin. Ihr könntest aus der Eis drauf schießen, Tupac. Stimmt. Glaube, ja, stimmt stimmt da kann ich gleich drauf schießen oder jetzt ja gesagt ne ist äh, blockiert okay. komme ich von hier aus nicht dran wegen ich, ich glaube wegen dem hier du kannst nicht durchschießen kann ich den wenigstens den kann ich auch nicht angreifen aber hier die kleine Ratte na immerhin und mit zwei wo es eigentlich relativ sinnlos das ist, ne, da kriegt man es so oft. I am shadows. Ne, kann ich auch nicht werfen. Na, wir müssen die jetzt erstmal wegmachen hier. Gut. Now it's the enemy Also auf die Eislampe wäre es echt gut. Vielleicht kann ich mit einer... Oh. Attacke. Yeah. Oh, das ist eine schöne Ansammlung. Ist ein jetzt ist aber gut, ja. Reicht. Und die alle bei mir. Ey. Die sehen mich nicht. Ja, du Du musst aufräumen. <lacht> ja, ja. Aber jetzt aber wie. So, ich könnte jetzt spuckt Feuer und Donner auf einer Feinde Flächen schaden, oder du stürmst vorwärts und stößt alle Feinde aus dem Weg. Das ist natürlich auch eine Lösung. Da hat er nicht mehr viel, aber der da hinten hat noch 7, okay, der 10. I will you all. Oh, gut. Der, der hat uh, direkt uh, Panik gut. gekriegt. Gleich erstmal meine, meine Rüstung, würde ich sagen, weil. Ja. Ich, könnte auch mal, ob... nee, ich mach meine Rüstung, ich bleib erstmal stehen. Ja, den kleinen Kurs wird hier weg. Ready. So, jetzt könnte die Eislampe, ne, weiß ich nicht, was die an Schaden. Nicht, dass ich jetzt auch mit. Vielleicht. Ah, ne, du kommst ja nicht ran, kommst krieg, ran. Krieg, komm ich nicht dran. Ne, ne, ne. Ich geh gut. jetzt einfach mal nach vorne. Vielleicht komme ich dann von da aus dran. Ja, jetzt könnte ich. Aber jetzt, ich weiß echt nicht, ob die. Doch, die. Weiß ich nicht. Soll ich soll ich probieren? Du hast ja eh ein ich Schild, glaub, ne? Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab die E-Rüstung drin. So Straight. Take that! Uiuiui! Ui, ui. Junge, da war aber. Was a juicy jugular! War gut. Ja, aber der äh, Eiertoast hat auch viel abgekriegt, leider. <lacht> Na gut, ich hab noch einen Rüstung, das ist alles gut. Ist ja, mein ja, aber da hat dein, deine komplette Rüstung ah, weggemacht, genau. ne? Ja, ja, ja, ja, die kann ich mehr Auf Husten. So, wir müssen ja eh hier hinten oh. lang gehen, ne? Ja, wir müssen ja. da lang. Okay. Ready to hunt! Ne, da kommst du äh, nicht hoch. Du kriegst den nicht näher, du kannst Hat Du nicht. kriegst den nicht näher. Den krieg ich nicht, aber den nicht, die Spinne bin. kann ich. Nee, die Ratte, die ja den. The... Ne da komme ich immer noch, steel. da komm ich immer noch nicht dran, mhm. da muss ich gleich. Ja. Oh, ich, ich versuch noch den hier wegzumachen. Der Panik. Ah, ah. okay. Nicht gut. Find the top. Oh, Mist, du fast jetzt noch getroffen. Ja. Schade, schade. Now you see. Und Knossung? Gut aus mit Hineon, das ist richtig top. It's the monster's. Let death embrace you. Oh. Jetzt kommt wieder so ein Sieg. sieger Siegator. Schleim. Ach, Schleim ist da oben, deswegen. Vielleicht können wir den Wurzelhund ja noch zu uns der hat ja nur noch zwei... 555. Ja, lohnt sich nicht. Da würde ich eher, eher sagen, ich mache einen neuen. Ja. Ich kann auch noch mal einen. Du kannst auch noch einen? Mhm. Ja, dann macht halt auch. Du ja. ich komme hier nicht hin, auch oh, sonst hätte ich die Karte jetzt anwenden können. Ich komme hier nicht hoch. Da bleibe ich erstmal hier unten. Und ich glaube, ich, ich, ich kümmere mich mal um die Spinne ja? gleich. Mhm. For the King! I'm ready. For the King. Was ist denn los? <lacht> jetzt aber uh. Bitte. I'll slash you. Und jetzt können wir uns um den Digga Tower kümmern They won't. Oder man geht hier lang um die Ratte zu holen, ne? Hier ja, ja, ich so. Ich hätte, ich hätte noch eine Bombe, ähm, aber das würde die unsere Verbündeten betreffen. Nee, dann nicht. Nee, nee, nee. Die kümmern sich erstmal um den hier ein bisschen, ne? Denke ich mal. Ich kann. Äh, ihr versucht den Schlüssel zu holen, Ich kümmere mich auch noch mit um den Typ. Ich, ähm, den kann ich ja mal gut äh, treffen. Jetzt haut er ab und wird er heilt direkt, sich. Und teleportiert. Okay. Ja, da oben ist noch so ein Pferde, fieh' ich da. Ja, ja, ja. Hm. Haben wir auch keine Truhen hier, nee, dass wir mal hier umgehalten können. Ne, Truhen sind alle sehr weit das weg, ne? Hier kein... ja, oben wäre noch eine, ja. Ah ne, die sind hier ein... So, um den kümmere ich mich gleich mal hier. Den brauche ich mich gar nicht kümmern, da kümmert der Wurzelhund sich drum. Okay. Okay. So, ich habe auch einen Knochen bekommen. Alles gut, gut. Ein das direkt einen Hund generieren. Kann ich jetzt hier schießen? Nein, den sehe ich nicht. Okay. Ich nicht versucht nach oben zu gehen oh. Gefährlich, ne? Ja, ja, das ist viel noch, ne? Wir bleiben besser zusammen Dann Können wir uns lieber von hinten anschleichen irgendwie. Dann knall ich Straight. den weg Take that. Würde ich auch sagen, wir gehen jetzt zusammen gemeinsam hier lang Ja, ja. ich sagen, mhm. da kann ich irgendwie den Hund noch beschwören hier? Du hast auch noch einen, das ist so gut, okay. ja. ich noch besser. Ich habe keinen mehr. Hier ist ja noch Aber ich könnte 90er. noch notfalls noch einen großen äh, Feind drei Runden vor uns kämpfen lassen. Okay. Oh, Tupac, Vorsicht. Ich bin geschwächt. Oh, das ist nicht gut. Ich muss weg. Oh. Ja, ja, ja, ja, ja. oh und down springt euch auf die drauf ja. Mm. Ah. Do not go gently into the night. Das muss gleich nur direkt weg. Eh? Also, kann ich den Großen auch für uns kämpfen lassen, ne? Soll ich den Großen für uns kämpfen lassen? Hau rein. Den Großen? Den Siegertower. Ich, ich, ich kann einen äh, Feind beschwören äh, oder ja. überzeugen, für uns ich zu kämpfen. Dann lass ich den mal. Ich kann aber... Okay, na gut, dann... Oder sollen wir uns ja. dafür später aufbewahren? Nee, hau rein. Hau rein, Okay. Du. So, dann wir, ich bin noch dran. Ich muss das mal jetzt mich mal um den Waldläufer vielleicht. Ich habe aber hier einen Flächenschaden noch, wenn ich den jetzt hier aktiviere. Kannst du auch dem machen. Vor dem, vor dem Waldläufer, äh vor dem Zika Tower. Mach das. Dann Komm. kriegen die zumindest ein bisschen Schaden alle hier. Ja. Mal gucken, was passiert. Ich weiß es jetzt nicht 100% aber... Ach so, was ist das? Okay, noch besser. Okay, na dann. Ja, das hauen sie, denke ich, mal gleich weg, das Ding. BM. Ach, BMus, das war ja... <lacht> ja, die Kanone. Na ja, gut, aber vielleicht macht es ja, ja. das Witzig, Richtig. Ist doch noch... Ja, schauen wir mal. Achso, ich bin jetzt. Soll ich schon mal hinten weitergehen getaunt? Ja, ja. Mhm. Mhm. Da können wir schon mal wenigstens sehen, was da so abgeht. Schon mal die Katzler Going, Scheiße, dass ich keinen Heiltrank mehr habe. Hier ist eine I got an Na, Ich habe auch keinen Tupac. Ich muss auf jeden Fall weg. Und sich das Vieh machen, Tupac? Nee, ich habe nur noch drei. Also, wenn, dann muss ich von, von weiter. Weiter weg. Hm ob da rankommen soll, kommt die Die einziehen. kleine Ratte kann ich machen. Just my die ja, da tauen die jetzt direkt kaputt. Kannst du jetzt ein, mal schießen oder doch. Einmal hat er da geschossen, sogar. Okay. Ach, du Scheiße. Oh, da sind aber einige, wa? Das ist wieder ein Bandit. Unsere Wurstlohne sind echt gut. Mhm. Aber was macht der eine, der haut da ab? Ne, da will ich schon außenrum lang gehen. So, dann können wir Kann auch sein. sein. Erstmal um den, den Bogenschützen. Aber Christian brauchst du gar nicht mehr da lang gehen, wenn die Ratte jetzt eh schon unten ist, ne? Aber so kann ich heimtückisch von hinten angreifen Das, das kannst du natürlich machen, ja. Unentdeckt. Richtig. Wenn ihr da klarkommt. Ja. Mit ein bisschen lassen. Heilung würde ich mir würd ich mich besser fühlen. Deswegen Abstand halten, ne? Bei der Karte kann der mehr Bandit mehr nämlich immer klauen. Muss zwar ein bisschen Geld rauben. Die. Go back to the abyss. I got an arrow knocked. Jetzt auch wahrscheinlich. Ja. Sehr schön. Ach ne, okay, ich kann nicht. Das Klauschwein. Uiuiui. Ui, ui. Okay. Das sind noch ein paar, wa? Aber da ja, kannst du gut auf. Feuer den und. Laugenkrank habt ihr nicht? Ne, Laugenkrank. Ne. Weil Den kannst du den durch den Schleim klatschen. Ich hab nur eine, dann... nee, ich hab nur eine ja. Giftbombe. Okay, na, die wird jetzt. Ich weiß nicht, wie Sinn macht jetzt hier. Nee, ich wollte hier eigentlich hier vorne bei den Typen. Ich geh mal hier ein Stückchen weiter. Ich lasse sie erstmal in das Ruhe. Also die zwei sind hier noch oben. Weil da stehe ich mich oben hin und schmeiße hier Gift runter. Da kriegt er nämlich erstmal ein bisschen mhm. So. Wir machen jetzt. Ja, so wir machen. Richtig. Ja. Gold geklaut jetzt. Die hole ich, ich mir zurück. Dein Rassi, ey. Oh, guck mal, ich kriege auch nichts. Wo soll ja, ich hin? Da ist im Dunkeln verschwunden, ne? So, gleich mal, gleich mal, an dich ja, Kollege. Ah. Taste my soul. Gold und Rüstung verbrennen. Mein hat Ich bin bereit zu gehen. okay, auf den großen kann man das gar nicht anwenden, die Schamrolle. Okay. Jetzt mach ich einen Pfeilhagel. Komm, doppelte. Yep. Doppelte, doppelte. This rain will kill you. So Kreis. Ich musst wieder mehr! Du so nicht mehr! Du musst nicht mehr! Du musst nicht mehr! Du musst nicht Ich Du musst nicht erstmal Du musst nicht mehr! ja auch zerstören. Die Frage, ne? sie So, Freunde. Boah, wieso? Wer, wer hat da halt? den kaputt gemacht? Das freue ich mich jetzt auch. Aber Hauptsache, die sind erstmal ein bisschen vergiftet. Weil wir kriegen die erstmal ein paar Minuten Schaden. Ja, ja ein paar gehen drauf auf jeden Fall. Was das hier? Ach, so ein Rattennest. In zwei spawnen die. Was hat der noch? 14 Punkte hat der noch. Hm? er da noch. Ja. Ja, ich ich könnte. Wenn ihr jetzt direkt angreife, ist das Problem, ich könnte auch vergiftet werden. Das ist Richtig. Problem. das Problem. Äh, hier, hier ist aber noch nichts. Also hier ist kein Gift, das ist erst ab hier. Ja, ich weiß auch nicht, wenn ich den jetzt angreife, ob ich dann automatisch auf das Feld gelange Ach so, das meinst du Weißt du, ob, das, ob ich dann auch vergiftet bin, ich, nehm, ich nehme fast an Fernkampf hast das du hast keinen mehr Du hast ja wäre. Glaub ich glaube, ich bleibe hier Das Rattennest kann ich aber angreifen Ja, das würde ich auf jeden Fall, weil die schlüpfen gleich Könnte ich machen, genau Und dann würde ich an deiner Stelle nochmal oh, Rüstung ich weiß, nehmen Ich greif den, ich greife den Ja, habt recht, ich, ich nehme die Rüstung Mach ja. auf den my Mach ready wir mal sicher. Mein Bow is ready. Zwei ja. Sehr gut. Ja, also. ja, ist ready. Oh, ja, auf den Berg. Mach Zweier, den Berg. Mach ich den Berg. Mach auf den den Du, frech Dachs. <lacht> So. Oh, da. Oh. Chris ist fast tot. Das ist natürlich schlecht. Da stirbt der auf, der Chris. Ja? Ja, irgendjemand hat da oben das Feuerding kaputt gemacht von den Gegnern. das hat mich... Tote oh, Hätte ich aber nicht gedacht, hat die Gegner das auch kaputt machen. So wer ist jetzt Chris eigentlich, also, du musst überspringen, ne? Oder genau, Nein, kannst du, nicht mehr, nee. du, du kannst, kannst mehr ein bisschen nee, nach nee, links nee. oder rechts gehen, ne? Ich hab noch eine Blitzbombe, oh ne bringt nichts Überspringen, überspringen, überspringen das <lacht> Äh, nee ich spiele mit dem Vive-Controller Ach hier Let's see what the monsters do. Sehr gut, da kriegt der Gift ab. Oh, fünf hat er dir ja weggezogen. Jetzt bist du vergiftet. Ich bin immer vergiftet. Na prima, jetzt bin ich nicht auch noch tot, oder? Gleich. Glaub nicht. Dauert nicht mehr lange. Ja. Das gibt's. Ja. So, Tupac muss es richten. <lacht> ja. Aber oh, guck mal, die kriegen alle schön Giftschaden. <lacht> Und der ist auch gleich down. Ja, du Ratte. Ah, Mist. Du hast ja nicht mit dem Heil in den Kreis rausgespielt. Sehr schön. Ich ja. tu mal ganz einen Schlüssel. Okay. Da <lacht> <lacht> <lacht> ja, so also gleich weg, ja. Hm. Oh, da kommt einer. Da kommen zwei. Ready. Scheiße. Ich, äh. Ich hol ah, den Dings ja. zurück, ne? Ja. Ja, ja. Danke, danke, danke. So, ich stelle erstmal diese Dinge hier hin, den heilenden Kreis. Nick. Nee. Oh, ich hab dich gar nicht wieder geholt. Okay. Ach so. Ja. Ich bin da auf dein Feld gegangen. Was, was ist das denn? War komisch. Na, ich kann aber auch erstmal Haus. Ich glaube, das war's aber gleich. Überspringe mal. Warte mal, Rüstung kann ich. Jetzt auch nicht, ich kann gar nichts mehr machen. Ich überspringe mal jetzt. ins Gift mit die Uni zurück. Hm. Ja, überspringen, hm. aber danach bin ich auch tot. Wenn jetzt die okay. Gegner nochmal eine Runde machen. Äh. Chris? Ist tot. Okay, warum geht's nicht weiter? ich nicht. Wer ist denn jetzt? Ich bin dran, steht da. Ja, ja. Achso, guck mal, runde. So, jetzt muss es gehen. Nein. Wir haben einen Bug gefunden. Oh, weil bei mir steht da, Runde wird in 3, 2, 1 beendet. Passiert aber nichts. Warte, ich geh nochmal raus und rein. Tja, da ist der Bug. Gut. Wenn es so ist, ja. dann passt das ja erstmal für eine Aufnahme auch. Na klar. Ne? Das auch. Ich glaube. Auch wenn Szene. wir jetzt äh, gerne richtig? Jetzt? wenigstens noch die Runde hier zu Ende gemacht hätten. Wenn der Chris jetzt reinkommt vielleicht, kann dann er dann wir wieder mal spielen. Versuchen. Ja. So, eigentlich stand da oder da? so. Also, da. Und jetzt kann er auch sich bewegen bestimmt, oder? Nee. Okay. Nee, ist ich Tom. bin nicht dran. Dann ist ein Bug. Okay, dann haben wir einen Bug. Aber ist ja gut. Also bei, also bei euch geht jetzt auch nichts. Ne, ne. Also so ich, ich äh, Was steht auf dem Arm bei euch, wer dran ist? Chris. Echt? Bin ich nee. schuld. Nee. So. Mhm. Ja, weil das Spiel denkt, du bist dran, du bist aber schon tot gewesen. Und jetzt ist das halt genau, wahrscheinlich genau. eine Endlosschleife. Richtig. Hm. Ja, ja, ja. Vermute ich mal. Ja gut, ja, aber, äh... Um das Spiel hier und zu zeigen oder die das Update passt ja. Loder? Also sag ich mal so. Es ist ja. besser gelaufen wie erwartet. Ja auf jeden Fall. Also, also für das erste Mal jetzt ne. Ja, ja. Ich muss sagen, es ist gut ausbalanciert, finde find ich eigentlich. Klar, mhm. du hast ein paar Gegnerscharen irgendwo, die mal auf dich zukommen. Leichter wird es nicht als Rattenkönig, das war mir klar. Aber es, trotzdem, ich finde es also gut gemacht. Mhm. Auch den Baden, den du hattest jetzt hier, der hat auch seine guten... Äh, der ist wirklich nur zum Buffen da, also dass du nur Buffs erteilst und fertig. Ne? Also wenn man zu viert spielt, muss einer den auf jeden Fall spielen und der sich immer im Hintergrund halten und die anderen hochleveln. Ja, ja. Ich glaube das, ja, das bringt ist, echt viel. Man kann jetzt zu fünft halt ne? Das ist, ja noch, das ist ja eigentlich noch besser, ne? Stimmt. richtig. Das ist ja der Vorteil, ne? Aber ist die Frage, wie viel mehr werden die Gegner dann, ne? Weil das, das Spiel ja, passt das ja leicht an. Das wird Skalion, genau, das denke ich auch. Hm. Ja, aber ja. hat Spaß gemacht Schönes trotzdem. Auf jeden, Auf, jeden Fall. Fall. Auf jeden Fall. Dann sage ich mal von meiner Seite aus, Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Genau. Ja, auch. <lacht> und wie immer, die Links zu den beiden Kanälen sind unten in der Beschreibung. Und ich denke mal bei den anderen beiden auch, ne? ne ich schreibe da mal wow. keinen rein, das okay. hat keiner verdient Okay, gut cool. nein, alles gut Die <lacht> abo ist sicher ne <lacht> hey, machen wir schon alles glaub Freunde, okay. Spaß gemacht? und das könnten wir dann auch mal live spielen, sag ich mal, wenn es soweit ist Gerne, Auf jeden Fall gerne, gerne da musst, du natürlich, auch, da musst du natürlich auch mal Zeit mitbringen, ne, also ich denke mal so das dritte noch dazu, so zweieinhalb Stunden bis da unterwegs, ne ja, ja ich, ich würde also drei, drei sagen, ne, dreieinhalb wir, haben bei, wir sind jetzt schon bei zwei Stunden Ja. Mhm. Jetzt schon, ne? Also das wird unter, glaube unter Treiber sehr schwierig. Aber Jetzt lohnt sich schon. auf jeden Fall das Game, macht mega ah. viel Spaß, ne? Das lohnt sich, das lohnt sich. Und man muss immer sagen, es ist kostenlos, ne? Also die Updates sind ja kostenlos. das ist, so das. ist es. Ich muss sagen, es ist kein aber die, ja kein aber los. die können dafür auf 499 verlangen, ist völlig okay. Ja. Ja, ja. Dafür ja. ja, legitim so. eigentlich, ne? aber Besser wie für ein Lied für Beat selber Kohle zu bezahlen. Ja. Meiner Meinung nach, also absolut. Zubak sagt das wohl noch, was, was du, Chris, äh, das geht, kommt als Flat raus, ne jetzt auch noch. Genau, als, ne? als Flat Game sozusagen. Und dann kann man auch noch. Dann kommt Chris noch ein PvP-Modus, ist auch noch geplant. Genau, mhm. habe ich auch also noch das gelesen. Die sehen da auch cool vor. Könnte ich interessant werden, ich. ja. Okay, dann mhm. ich, ich bin raus. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Mhm.